Ich warte schon lange. Ah, ja. Geduld will Geduld. Hab ich? Nee, jetzt. Ich will auch. Was? Da ist ein Hubschrauber. Ah, komm, steig ein jetzt. Achtung, da kommen noch wer los. Das ist Action. Wow. Ey, was, was ist jetzt los?